Es gibt viele Leute, die initiieren coole Sachen. Wir sehen aber nicht, dass das gesamte System sich verändert oder auch, dass das System das Potenzial der Digitalisierung verwendet. Das Ziel von unserer Studie AHEAD ist, die Entwicklung gerade jetzt im Hochschulsystem zu betrachten. Wir leben in einer neuen, neuen digitalen Welt, aber auch die Probleme im jetzigen System zu betrachten, um dann zu überlegen, wie könnte die Hochschullandschaft 2030 aussehen, die viel besser die verschiedenen Zielgruppen im System auch unterstützt, so dass wir im Prinzip ein besseres Studium hinkriegen und vielleicht unterschiedliche Definitionen von Studienerfolg. Wir schauen, welche Trends es gibt in der Digitalisierung. Wir sehen im Prinzip, die Technik ist da. Wir sehen auch, dass im, im Hochschulbereich es gibt unglaublich coole Initiativen, die auch Digitalisierung verwenden. Wir sehen aber gleichwohl, dass das System per se nicht wirklich das volle Potenzial von Digitalisierung verwendet. Wir sehen insofern ein gewissen Trend. Es gibt viele Leute, die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 Wir erwarten, dass die Hochschullandschaft in 2030 sehr ähm, divers aussieht. Es gibt andere Zielgruppen und die wir erwarten, dass diese Zielgruppen auch wichtiger werden in der Zukunft. Das heißt, dass ältere Studierende oder ältere Personen zum Studium kommen. Und wir erwarten, dass das Hochschulsystem, die Landschaft sich darauf am, äh, da, da anpassen muss. Insofern erwarten wir ein Studium,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 häufig da das Argument ist es gibt viel mehr Arten von Studierenden aber diese Studierenden die sehen wir in der Forschung aber wir, ähm, wir fokussieren nicht so sehr auf diese Gruppe in der Praxis wir haben schon einzelne Initiativen ähm, wir erwarten aber dass das Hochschulsystem besser auf diese Gruppen äh, eingeht und wir erwarten auch genau in diesem Kontext dass Digitalisierung auch diese Prozess unterstützen kann Musik